leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ich muss nur kurz in die Pension rein, ich werde hier keine Pokémon züchten heute. Aber... Toxie. Achso, Toxel halt, ja. Und jetzt muss ich überlegen. <lacht> ja, ich weiß es nicht, ich bin ja gerade ein bisschen überfordert mit den Namen. ich glaub, wirklich jetzt ist eine schwere Entscheidung oh fuck off Toxel wird zu wie heißt es wie ich noch mal ich habe es gespielt ich soll wissen Google ich weiß noch wie es heißt aber ich habe es vergessen ich spiele sogar im Story habe es gespielt Reflex genau Oh, wie nenne ich das Viech? Irgendwas lautes. Weil äh. ich habe angefangen, jetzt bin ich schon überfordert, toll. Ich hätte es einfach Scream. Weil die Fähigkeit Punkrock einfach super ist dazu. Ich glaube, Punkrock heißt die Fähigkeit. Dachte ich. Glück sei? Ah, Expertment. Das habe ich mich schon gefreut ein bisschen. Dass das Item Glück sei, dass die EP-Erhaltung um fünf, 50% erhöht. So. Doch, Punkrock heißt sie. Und Hidden ist Techniker. Oder Plus und Minus. Aber ich finde ich doof. Ich will Punkrock. Auf Doxler Punkrock. Wo ist Scream da? Ja, okay, da hat Hasenfuß. <lacht> das ist Level 1. Alles klar. Ich habe letztes Mal überlegt, Heslon hätte ich gehabt, Onyx hätte ich gehabt, Batman hätte ich glaube ich nicht gehabt, aber Micro danach. Big Daddy hätte ich nicht bekommen. Und. Irgendwas ist mir noch über den Weg gelaufen. Blubberbeeren hätte ich nicht bekommen. Hohoho -ho -ho hätte ich nicht bekommen. Ich glaube, Olaf hätte ich gekriegt. Äh, ich bin gerade überlegen gewesen letztes Mal, welche Pokémon ich bekommen hätte. Ah, habe ich letztes Mal getötet, stimmt. Ähm, wenn ich von Anfang an gesagt habe, ich mache nur Random Encounter. Wir wollen über die brickabian keinen Bock zu latschen? Lass mir deine Fahrräder überwachsen. Da so, Dali. Ja, das gehen wir hin. Ich hoffe, ihr habt geheilt. Bitte sagt zwei gegen zwei. Na. Oh. Es wird viel schneller gehen. Sollte mich da hinten auf dieser Brücke stehen? Eigentlich. Der da Weg dann. Ich hoffe, ich habe Full Heal. Ich höre mal meine Paralyse schon. Da. So. Nein, komm. Komm. Säure, das reicht. Zum Glück ist so Deswegen hat Evolid-Flagmon auch recht gut funktioniert zum Trollen. Hätte ich das Zwierlicht von gefangen, hätte ich einen Zwierklop gemacht, sorry. Und Zwierklop konnte ich nicht weiterentwickeln, gegen den Tauschen. Also hätte ich Evolid Zwierklop gespielt. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein. den typen vorteil vergessen ja damit zahlt man der hat auch einen typen vorteil ich weiß ich schmeiß die pokémon weg wie ist schlimm Ja, was mache ich jetzt? <lacht> jetzt muss was Neues rein. Ja klar, Geist bin ich dumm. Da kann ich gar nichts ausrichten. Batman. Mein überleveltes Pokémon. Bei dem ist Gegenschuss halt so mehr, weil er ist schnell. Da geht's besser als später. Eindeutig. Ach, zum Glück ist er schneller, ist jetzt, damit kann Erstauner nichts machen. Außerdem ist mein Flecken und tot. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier Toxel reinnehmen soll. Ja, da gibt es einfach mein Fahrrad, weil die wollen das Fahrrad klauen, um uns alle aufzuhalten. Und ich kann mein Smartphone mit dem, Hand mit dem Fahrrad verbinden. Aber mit B kann ich einen Boost machen jetzt. Ähm, also Schritt Nummer 1 ist Hardlag rauszunehmen. Ich glaube, es ja nett. nur der Reihenfolge nachzugehen will ich nicht lohnt sich auch nicht die kombo ist einfach zu doof sonst auch wenn wir los die mega gut ist der kommt dann wenn er brauchbar ist in der team -Kombo. so hier muss ich auf Federn gucken die würde ich auch kurz einmal täglich holen dann kurz wegen attacken noch gucken für toxel natürlich toxel kann, toxel kann auch nicht so viele attacken lernen ich glaub, wenn er sich weiterentwickelt ist es dann schon besser Nix. Da ist eine Feder. Okay, noch einen Schritt und ich muss gegen ihn kämpfen. Bin ich dann ready dafür? Gib dem mal ein bisschen EP noch. Nix, toll. Die sind äh, für das DV-Verteilen wichtig. Die brauche ich jetzt also noch nicht, die mache ich dann am Ende. Und Batman kriegt noch einen Trank. Muss ich AP auffüllen? Ich glaube nicht. Ja, steht schon viel machen wir. Nicht, dass was ausmacht, aber wir speichern. Und jetzt geht's los. Wäre natürlich cool, wenn wir Dynamaxen könnten, aber dürfen wir nicht einfach so. Problem ist, er ist jetzt noch so voller Energie und so und irgendwie, weil ich ihm die ganze Zeit auf die Schnauze gebe und immer voran bin, wird irgendwie Depri. <lacht> das ist voll traurig. Okay, Scream direkt Level 10, nice. Ich probiere die mehr bei im Spitznamen zu nennen übrigens. Aber ich bleibe jetzt mal mit Flauschi drin. Noch. Wenn nur Piekser kommt, ist easy. Ja, davor hatte ich Angst, dass was stärkeres kommt. Jetzt kommt man sich auch gleich Hopplo wieder rein, oder die Weiterentwicklung davon. Sein letztes Pokémon, er darf nicht, in, ich darf nicht in die Panik geraten. Yeah, Kikalu, genau, das war die Weiterentwicklung. Und Steini holt das sonst zur Verfolgung Evoli das ich, ich fähig, das voll kacke. Glut. <lacht> Nein, jetzt kommt gleich besser, was man endlich. Ja. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, diesen Modus so zu spielen mit dem folgend, also mit dem modus dass ich nicht mehr jede Runde auswechsle, weil Gegner haben das haben den auch nicht den Vorteil. Wenn ich was reinschicke, haben die auch nicht die Option. Jo, ich tausche jetzt vorhin aus. Deswegen habe ich mich entschieden, dass es da einfach eine zusätzliche Schwierigkeit wird, dass wir fair spielen eigentlich. Das ist die ganze Überlegung dahinter. Ja, das sagst du jedes Mal. Komm, bitte. Akanon macht irgendwann richtig weh. Hier kannst du stärker sein als ich, äh, weil ich sechs Pokémon dabei habe und du drei. Macht schon einen riesen Unterschied. Du wirst immer besser, ich lasse dich locker und trainiere. Hoffentlich. Ja, kann ich direkt verkaufen, danke schön. Kate, die Wassertrainerin. Okay. Ich guck kurz mit den Federn noch fertig. Auf dem ersten DLC ist es viel einfacher dann. Ach wie süß. Wie sehen meine Pokémon aus? Evoli hat sich ja gut abbekommen. Ah ja, der Supertank halt das 60, nicht 50. Ich habe immer 50 im Kopf noch. Ich Evoli mal bessere Attacken geben. Endlich. Er kann wirklich nichts lernen. Ah, Mann. Das finde ich voll doof. Wie viel Geld habe ich? 62.000. Ich könnte gucken, ob ich in, ähm, im Laden was Gutes finde, noch hier unten. Bevor ich nach Kielten gehe. Ich kann direkt zur Pension zurückfliegen. Das ist nicht so weit. Ich will kurz in die Pokécenter gehen und gucken, ob ich da noch gute Attacken finde. Wenn es nur für Evoli ist, um ein bisschen zu boosten. Ja, Kanon wäre halt zumindest etwas, ne? Schutzschild wäre eine Idee. Falls ich Doppelkämpfe mache, kann ich das machen. Kanon nehme ich mal mit, wenn ich sonst nichts habe. Was macht Tugschlag? Ach, das ist die, die mindestens ein KP übrig lässt. Damit kann ich nicht töten. Das wäre eigentlich gut, wenn ich farmen gehe. Und ich werde möglichst wenig Watt ausgeben. Das werdet ihr vielleicht nachher merken. Ich werde die Watt genau dann brauchen, wenn ich mein Rad kurz update, damit ich schneller bin. Und danach dann erst wieder in der Rüstungsinsel Rüstungsinslang. Ich. Also ich hole mir noch mehr Flottbälle. Ich glaube, der hat nur nicht so gut, oder? Ah, der hat nur die Bälle, genau. Okay. Hi. Ich, ah, jetzt habe ich umsonst gehielt eigentlich. Egal. Ah, die ID-Lotterie muss ich noch spielen. Ich habe zwar nur eine ID drauf, aber passt schon. Würde ich gerne. Und wir kriegen... ...keine Übereinstimmung. Ich könnte mir einfach ein paar Pokémon auf die Bank legen, damit ich mehr IDs habe. Weil ich habe irgendwie von 20 verschiedenen... ...States von mir habe ich... ...Pokémon auf der Home. Ist ja fast nix. Muss ich zuerst einloggen, damit man es sieht. Okay. Dieser kurze Bob gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich gucke mal kurz, was es sonst noch hat. Sonst behalte ich den Bob einfach mal. Ja, ah, ich behalte den Bob. Seitlicher Pony. Eigentlich schon mehr blond, ne? Er Golden. So, ja. Gerne. Einfach nur Färben, also, eigentlich. Perfekt. Ja, das ist das Wichtigste im Pokémon, ne? War normal. Ich mag die. Die dürfen auch golden sein, dann passt es. Natürlich. Und da gibt es jetzt so ganz geile Farben drin. Das Haselnussbraun ist ganz schön. Meine gehen ein bisschen in die hellere Farbe wie hier. So, ich muss nur mal niesen. Okay, man kann alles mit dem rechten Stick machen, außer hier durchzuschalten. Meine sind wie die ein bisschen heller noch. Äh, danke, Controller. Also ein bisschen ultramarin, aber ein bisschen hellblauer. Sternchen finde ich doof. Die sind halt böse, ne? Aber sowas finde ich voll cool. Das wäre jetzt Lipgloss. Oder Lippenstift selbst, ich weiß es nicht. Und ich mag dieses subtile Pink, finde ich voll cool. Orange ist auch okay, das passt zu den Augen irgendwie. Weil die Flammen finde ich voll nice, aber irgendwie passen mir die einfach nicht so gut wie die roten Augen. Ich finde, die, die haben was. Und ich nehme die orangen Lippen. So, jetzt. Und ich muss mich kurz die Nase ausputzen nochmal. Ich finde das Design der Modedesignerin hinten eben recht cool. Also der Friseurin. Ja, bitte. Immer aktualisieren. Ich mag die. Auch wenn hinten zweimal dieselbe steht, aber ich mag die. Charakteristisch cool. Hallo, ich würde mich gern umziehen. Ach, die sehe ich ja gar nicht wegen der Jacke, ne? Habe ich, eine, ich habe eine ganz coole Jacke mal gehabt. In Geo. Ähm, ich nehme mal die schwarze Kapuzenjacke. Dann das C-Eagle-T-Shirt. Dann lasse ich mal schwarz an. Socken sieht man eh nicht. Ich will Turnschuhe haben später. Ich ziehe mich jetzt einfach mal so um. Kann ich keinen anderen Rucksack haben? dann nehme ich den Rucksack hier. Ich finde den auch ganz cool. In orange vielleicht, aber naja. Ja, eine Sportkappe finde ich cooler. Ehrlich gesagt, bin ich Fan von. Brillen haben sie... Viele? Keine für mich? Oh ja, Handschuhe, wichtig. Nur Tatan musste drauf. ich gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das Tartanmuster mag. Ich nehme mal die. Ja. Ja. Jetzt mal gucken, ob ich die Farben noch ändern kann oder ich muss später noch mal in Boutiquen gehen in dem Fall. Ah hier ja, habe ich meine Sportshorts. Ah ja, habe ich schon T-Shirts. Das hätte ich gut wissen können, vorhin, Danke. Ich schütze lange Socken an. Pff, keine Ahnung. Ah, guck mal an. Ich mache ich die Boots aber. Ja, bitte. Unbedingt. Ich mag, ich mag das so. Wir lassen dass es mal so vorerst. Wenn eh noch genug Boutiquen sehen. Also, wir gehen wieder hoch. Ähm Wieso kann ich nicht zum Pokémon Hort fliegen? Na egal, ist nicht so weit. Sorry, war die Dose. Ich kann mir später mein Rotom-Design auch noch ändern vom vom Fahrrad. Sieht zwar ganz cool aus mit so Blauen, so, aber ich hab dann doch lieber andere Farben drauf. Ich quatsch mal kurz mit der noch. Einmal hey, kann bei ihr Pokémon abgeben, cool. Ich hab die immer drin abgegeben. Kenn ich schon, danke. Da hat's geblinkt. So, ich weiß, die Federn sind am Anfang mega unwichtig, weil. Man kann mit vier Federn einen Punkt investieren auf Level 50. <lacht> klingt nach nichts. Genau. Ähm, ja, klingt nach nichts, aber ist halt schon wichtig irgendwann. Vor allem auch, wenn man schnell sein will für sind Dann zwei Punkte plötzlich viel mehr wert, als man denkt. Jetzt guck ich mal hinten, Trainer. Voll cool. Ich glaube, jetzt jede Attacke von Everly critet mit Energiefokus. Finden wir es raus. Ja, jeder Attacke critet. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich dachte nämlich, dass es eine erhöhte Chance gibt, Dinge plus 10 oder so. Aber nee, man hat wirklich jeder Tag crittet. Finde ich voll die gute Attacke halt. Die, die roten Augen machen das aus. Ich liebe die roten Augen. So, man, die kinder die noch mal. Ja, ist halt einfach, bis Eboli weg ist, natürlich, aber... Muss ich jetzt kurz ausprobieren, wenn ich Eboli rausnehme. Also Flauschi. Ach, die sind süß. <lacht> ich finde das schön, dass man so mit Pokémon spielen kann im Milden und nicht jedes einfach alles sich verhauen will. Ich sehe schon cool aus. gift, ne? Joa, klar, ich crit einfach immer noch. <lacht> Natürlich geil, Spieler Spiel vergessen, Energiefokus wieder zu löschen. Schade. Hätte ich es lustig gefunden. Scream kommt hoch, Scream kommt langsam aufs Level, den ich brauche. Jemand, der mir drauf hat, dass ich mein Bunge. Äh alles klar. Da hat jemand ein gutes Selbstwertgefühl. Äh, Und wir kommen nach Kilton. Kilton? Kilton, wahrscheinlich. Ist alles Englisch da. Der leger ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine ihn in der Ruhe. Ja, gut. Er ist seine Assistentin. Ja, er steht halt in der Gegend rum und sie will halt, dass er arbeitet. Okay, ja also. Ähm. Bitte ist halt nicht gecheckt, was abgeht, deswegen scheißegal ist. Oh, wenn ich einen Crit Kanon machen kann. Das wäre schon cool. Hallo. Endlich. Ach komm, ich brauche die nicht. Ich werde die eh nie brauchen. Ich hol mir superbälle Bälle jetzt. Ähm, Heal Boss brauche ich eigentlich auch nie. brauche ich auch nie den brauche ich auch ja den könnte ich nicht verkaufen okay äh, sonst noch was zum verkaufen ja die die Wertsachen behalte ich noch keine sorge Schutz brauche ich nicht Siedbaum gibt 3000, das ist schon gut. Ja, kochen tue ich eigentlich eh nie. Okay, 25. Ja komm, ich kaufe die 25 leer. Mehr kann ich eh nicht machen. Geheilt habe ich mich. Ich sehe richtig schnieke aus. Ich habe keine Pflanze-Pokémon. Ja, okay, wenn ich Damage austeile, heile ich mich. Das ist ganz gut. Ich werde mich eh kurz mit den Items ein bisschen ausrüsten, bevor ich reingehe danach. Wie den Markt... Das ist dieser Naturmarkt, da kann man Bären und so kaufen. Da weiß ich nicht, wo es hingeht, aber ich glaube, da geht's zurück nachher. Ähm, wir gucken wir uns mal hier rein. Genau, hier kriegst du eine Naturheilmittel. Ja, kriegt mir diesen komischen Rauch. Da braucht man einerseits zum Züchten, andererseits geben die halt auch mehr Cash, wenn man am Kampf teilnimmt und so. Werde ich auf jeden Fall auch noch holen müssen. Zumindest den äh, Preisgeld. <lacht> oh. Ja, mindestens Preisgeld will ich holen. Die sind so süß, ich liebe die. Oh, es gibt eine Unterliga, okay, das heißt, ich steige direkt mal in die Oberliga ein. Natürlich. Und wir sind an einem Bahnhof. Alright. Langsam haben wir schon ein bisschen Style, ne? unser Fahrer braucht schon halt ewig, bis es aufgeladen ist. Ich werde hier in der Stadt keine Pokémon fangen, weil es keine Route ist. Du bist nur mal so am Rande nebenbei. Da haben wir zwei Riffux. Und da ist Kate. Du bist ein Arena Challenger, stimmt's? Woher wusstest du das? Na schließlich bist du einer der beiden Challenger, die Delion höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter deiner Redeleiter zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwusstscha, damit du auch über mich Bescheid weißt. Wollen wir dann zum Stadion? So sei ich es lieber in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. ist ein verstecktes Item. Uh, oh, Elektronetz. Macht, glaube ich, sogar Damage ein bisschen. Und senkt Initiative, was immer gut ist. Ja, Flauschi, du kriegst mal Kanon. Alle, die jetzt noch Platz haben, kriegen Kanon. Scream sowieso. Hat Hessler noch Platz dafür? Naja, komm, scheiß auf Lichtschild. <lacht> Ich werde es irgendwann bereuen, aber Scheiß auf Lichtschild. Hat Steini Platz? Ich glaube nicht. Nope. Schutzschild bin ich auch im Überlegen, ob ich es jetzt wirklich spielen will. Ich habe es mal gekauft, aber... Okay, der hat mehr Angriff Investment. Der Sternschaber wird über Zeit hinweg nicht Schaden machen können. Kanon aber auch nicht. Deswegen mache ich es einfach mal da drauf, wo es Platz hat und wir es nachher überschreiben. Jaula darf auch gehen. Die hat ein höheres Special Investment, das ist natürlich angenehm. Ich glaube Scream auch. Ja, Scream ist recht ausgeglichen. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen trainieren gehen. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt reingehe und verliere, ist das scheiße, ne? und vor allem Usain Bolt könnte das Level echt gebrauchen, weil der ist eigentlich mein MVP in diesem Match noch. Ich muss... Ich nutze das gerade und gehe mal kurz in die Naturzone, um die letzten Gebiete noch abzuklappern. Nämlich Minotix, Seenorden Norden und Sitz Giganten. Gianten. Ach, in der Mitte habe ich noch einen. Ich werde da noch meine letzten Pokémon holen, meine drei. Und nebenbei noch leveln. Und Watt einsammeln. Ich kriege jetzt mehr Watt aus diesen Nestern raus, meinte ich. Oder erst später noch. Die geben EP, aber wenn die mich verhauen, dann habe ich ein Problem, ne? Risiko. Ich riskiere eh schon die ganze Zeit alles. Oh, das Logo hinten drauf habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ach, oh, da ist nur 10 Level höher, das ist ja alles okay. Riskieren. Ah, ich gebe mit stein hier rein batman wird wahrscheinlich schneller sein aber stein kann nicht mehr aushalten da jawohl wirbler wird nicht so viel machen weil das vieh selber unlicht ist ich probiere mal einen steinhagel drauf zu geben ich weiß gar nicht mal, was Folterknecht macht, ob das Tier ist, dass ich immer nur dieselbe einsetzen kann, oder ob ich nicht mehr zweimal dieselbe hintereinander einsetzen kann. Das muss ich jetzt kurz rausfinden. Okay, ich darf sie nicht zweimal einsetzen. Alles klar. Ja, eben, das macht nichts. Aber es ist schon mal gut, dass Yusin äh, Bold am Kampf teilgenommen hat für die EP. Ah komm, die, hat die genau gleiche Genauigkeit. 9 von 10 mal trifft sie, oh scheiße. Ach du Scheiße. Das Gewisse, wenn sie vor mir angreifen, das mehr Damage macht, ne? Und das mit diesem Bonus. Wait, ich will... ...kämpfen. Ach, wenn ich ein Item dazwischen mache, bringt das nichts. Okay, sehr gut. Äh, nee, Gewissheit ist, wenn es nach mir angreift. Also, wie die, die ich vorhin gespielt habe. Zum Glück habe ich nicht zuerst angegriffen. Okay, Scream auch cool, wenn er ein bisschen Level hat, aber. Ja, da war ein Item. Ein Riesenpilz. Jetzt müsste ich dann gleich im neuen Gebiet sein. Bin ich nicht schon in deinem Gebiet, doch ich bin im Okay, also ich drehe mich jetzt um. Das war das Grasfeld da. Da sehe ich was. Ein Skuntank. Okay, dann nehme ich jetzt ein Skuntank mit. Ein kaputt Es wirkt extrem. Stand natürlich darf ich nicht fangen. An ah, nee, ich habe gesagt nichts, was ich sehe. gift ist halt doppelt so stark, wenn ich vergiftet bin. Steiny. Ich will einfach Usain Bolt drin haben für die EP. Scream kann ich nachträglich noch ziehen, aber Stein äh, Usain Bolt muss zuerst kämpfen. Steiny soll vom Gift auch nicht so viel abkriegen. Eine Bodenattacke wie Erdbeben wäre jetzt halt noch recht geil bei denen. Da muss ich gucken, dass ich noch Erdbeben kriege. Natürlich. Na, da habe ich mir was Tolles eingefangen. Risiko, Risiko, Risiko. Okay, Und danach wird geheilt. Weil jetzt wird's kritisch. Ich habe das Gefühl, Steini können doch recht wichtig werden. wenn ich keine kein Riesenfan bin davon. Also ist die Frage, soll ich rüber zu Batman wechseln? Ich glaube, Batman könnte was wegtanken noch. Aber der Minus 4 auf Death macht halt weh. Ah, okay, zum Glück bin ich raus. Okay, das macht nicht so viel weh. Da komme ich weg. Ey, ah. der Finalschlag macht nur den Damage, den ich, den ich aus dem letzten KP-Stand hatte. Das waren niemals so viele. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren sehr viele. Random Encounter, Random Encounter. Moment, ich muss heilen. Ich benutze hier jetzt Tränke, damit ich im Kampf drin danach noch Supertränke habe. Was bist du? Da ist ein random, kommt. Irgendwas random. Pampuli, okay. Pampros ist volles Bodending, das ist natürlich auch schick. Aber ich muss es jetzt fangen können. Flauchi hat zu wenig Move-Varietät drin. Das ist dumm. Das ist dumm. Ich bin voll in die Schwäche rein. Ich habe für den Moment nicht aufgepasst. Ich glaube, ich muss trotzdem mit Flauschi. Weil Flauschi kann sich heilen mit der Muschelglocke. Immerhin das. Ich will sie nicht töten. Und ich habe keinen. Nein, erst Ja, okay, der hat beiden wehgetan. Ey, ich hoffe, ich bereue keine Critten. Keine Crits. Mal schauen, was passiert. Angriff, Verteidigung. Sehr gut, das heißt, ich kann nachher nochmal einen Sternschauer drücken. Aber ich muss zuerst heilen. Ich hatte schon Angst, dass der vielleicht critet, weil jeder von denen kann critten. Und wenn jemand einen Critical gelandet hätte, wäre er Flauschi tot gewesen. Sehr gut, das heißt Stern. Sternschauer tötet sich ja nicht. Außer. Sehr... Stimmt, Crit ignoriert ja alles. Critical ignoriert alle Statusveränderungen. Na gut, das war mein Pampuli dem Fall. Schön wär's gewesen, ne? Dann geht es runter in die nächste Route. Wo muss ich da noch mal durch? Da, doch, ich war richtig. Das war ein Bronzel, das zählt nicht. Okay, ich kann es eh nicht fangen. Ach, du Scheiße. Ich werde verlieren. Da wird alles von mir verräumen. Das heißt, ich muss alles hochlämmen das kackt mich gerade richtig an schon. Das wär's gewesen. Ah, ne, okay. <lacht> Müssen ist nicht eigentlich seine Defense noch droppen? Ach, so. Nein, sein Angriff. Ja, okay. Ich würde gerne einen Kanon zünden, aber da bringt einfach nicht so viel. Ich weiß auch, dass das nicht viel machen wird, aber vielleicht verwirrt sind. Mal probieren. Risiko. Hm. Ich bleibe bei trotzdem. Da macht Sondersensor nicht so viel. Half down, oh, okay. Ich wollte den eigentlich trainieren für meinen. gegen Wasser, ne? Und jetzt ist er tot. Das macht nix. Ah, dann minus six. Der ist schon ganz unten. Fick dich. Sorry. Und ich kann es nicht mal fangen, ne? Okay, wenn jetzt der so viel Damage macht. Okay, das überlebe ich noch einmal danach. Das also wird sein Tod sein. Außer Bodyguard ist dagegen. Ich weiß es nicht mehr. Nope. Boah. Es gibt einfach kaum EP. Okay, was nehmen wir rein? Ähm Big Daddy. Oder? Ich nehme Frosty mit. Ich nehme Frosty mit, scheißegal. Also nicht scheißegal, aber ich will Coverage haben. Und die habe ich mit Big Daddy gerade nicht. Okay, Haslon ist Lead. Kann ich Haslon das Lead lassen? Ich denke schon. Äh, ja. Diesen random Encounter. Ich nehme einen Faser-Snob mit, also. Also einen Navita. Es wirkt extrem stark, toll. Das Gebiet sollte nicht so extrem stark wirken eigentlich, dass ich da Pokémon fahren kann. Ich muss in ein anderes Grasgebiet den Fall. Der frisst einfach gar nichts. Scheiße. Der macht weh. Der macht verdammt weh für das. Ein Trank wird nicht reichen, um ihn hochzuhalten. Ich mach's trotzdem. Ich habe das Gefühl, egal wie lange ich trainieren will, ich mach's nur noch schlimmer. Ich muss überlegen, ob ich Batman reinschicken kann. Aber der ist neutral auf Flug auch. Das ist okay. Ich mach Feuer auf Felsbuch wieder. Ah. Jetzt ist er verwirrt. Toll. Ich guck mal kurz. Ich meinte, der Hyperheiler hilft auch bei Verwirrung. Ja. Ja, machst du natürlich direkt nochmal. Bist du dumm? gut ich gebe noch mal einen Trank ne ich kann die Verwirrung aussetzen und eine bäre drauf geben ja, natürlich ein crit ich hasse dieses spiel Komm, bitte. Ach, es ist immer noch verwirrt. War ja klar. Halt sich eh immer selber in Verwirrung. Ist ja mein Pokémon, ne? Come on, Onyx, bitte. Danke. Oh, quit, du... B oh, fick dich. Sehr gut. Nein. ja bitte ach das kann er noch gar nicht gut aber er kann erstaunen das ist auch gut ich weiß für Höhner raus. ich mag das eigentlich schon aber nicht jetzt hier ich bin eben offensiv die viecher also jetzt auf, äh, auf wilde weil die machen random ich habe das gefühl das gras hier ist keine gute idee kriege ich nur starke gegner hat sich einen grund Also gehe ich mal hier hin. Oh, ich sollte die Folge nachbeenden, so. Ich glaube, das Spiel will mir einfach sagen: ich darf hier noch nicht sein. Ich soll das Spiel haben. Ich gehe nachher weg. Komm schon paralysieren. Autsch. Der wird weh machen. Der wird richtig weh machen. Yes. schon wieder einen Trank drauf geben oh, finde ich toll geil karnsteine ja gut da muss ich mir einfach merken dass ich in diesem gebiet noch keine habe also noch keine pokémon geholt habe muss ich mal gucken ich glaube da ist schon mehr physisch oder ne? also sollte er eigentlich sein ist ja nicht mal, weil er Minus hat auf Angriff. Ah, das macht er eh. Das Wesen macht das Vieh echt nicht so gut. Kannst du bitte mal paralysiert sein, du Spasti? Ja, klar, ich habe eh kein Geld für nix, aber fick dich! Ich verkaufe nachher trotzdem meinen Markets und so halt. Wie lange bin ich noch gefangen? Glaube ich noch eine Runde. Ah, durchgehend, toll. Sind nur vier Schaden immerhin. Ach sechs, toll, okay. Wieso ist er nie paralysiert? Klar. Ja, ich bin jetzt eine Stunde dran, ist also okay. Ich gehe nachher weg. Crit. Danke. Ich muss nachher mal hier mit dem Onyx, weil der hat mir jetzt schon minus 4 Defense gegeben. Das Problem ist, alles andere kann halt richtig hart abkassieren, das geht deswegen. Und Frosty ist zu schwach. Ich kann Flauschi riskieren, Energiefokus und dann rein. Wenn das nicht klappt, gehe ich wieder auf Stein rein. Aber dann sind die Werte von Stein reset wenigstens. Das ist mir wichtig. Tarnsteine, Scheiße. So, ich ob die Paralyse macht irgendwann mal was. Anscheinend nicht. Kanon stackt sich, das ist gut. Das heißt, ich mache jetzt einfach Kanon Spam. Crit Kanon Spam. Eigentlich soll es ein Crit-Kanon geben, ne? Kann Kanon überhaupt critten? Wahrscheinlich nicht. Hätte ich jetzt cool gefunden. Wäre auch heftig, wenn Kanon noch crittet nach dem dritten Stack oder so. Ja okay, also ich es gecheckt, ich muss aus diesem Gebiet weg. Ich muss einfach vom Sitz des Giganten muss ich nochmal hin. Also ich gehe dahin noch ein bisschen trainieren. Also, ich beende mal die Folge jetzt. Hoffe wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Artin. Alles von mir Zucker. Cheerio!